Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Ach Unsinn, das stimmt doch überhaupt nicht. Haben Sie diese oder ähnliche Worte schon einmal zu Ihrem Partner gesagt? Dann sind Sie nicht alleine. Ich vermute, jeder von uns sagt solche Worte manchmal zu seinem Partner meint man damit, du lügst. Manchmal kann das der Fall sein. In meiner Erfahrung wird aber meist etwas anderes impliziert. Du täuscht dich. Ich würde gerne nur über diese zweite Alternative reden. Man könnte sagen, dem Partner wird, zwar in etwas unwirscher Art, mitgeteilt, dass er sich täuscht und man ihm dabei helfen will, die Fakten richtig zu sehen. Zugegeben, klingt jetzt etwas merkwürdig, aber aus der Perspektive des Aufklärers ist es eigentlich eine Hilfestellung. Es ist also ein, ich sag's mal so, Liebesdienst. Ja, ja, ja, ich weiß. Für den Empfänger ist das ganz etwas anderes. Für den so korrigierten ist das eher eine Zurückweisung oder gar eine Abwertung. In anderen Worten: Die Worte haben für den Sprecher und den Hörer eine sehr, sehr unterschiedliche Bedeutung. Nun gibt es auch im sonstigen Leben Situationen, wo eine Korrektur als Hilfestellung gemeint ist. Sie haben sicherlich schon mal nach einer Reise die Bitte eines Hotels bekommen zu schreiben, was Sie schlecht bei Ihrem Besuch im Hotel fanden. Es kann sogar sein, dass es dafür ein kleines Geschenk gab. Warum lassen sich die Firmen ihr negatives Feedback etwas kosten? Klar! Um ihr Produkt zu verbessern. Wenn Sie also zum Beispiel beanstanden, dass Sie die Lampe in der Ecke nicht ausschalten konnten und deshalb den Stecker ziehen mussten, wird das Hotel nicht zurückschreiben, ach Unsinn, natürlich gibt es einen Schalter an der Wand neben dem Vorhang. Selbstverständlich wird ein erfolgreiches Hotel nicht so reagieren. Der Manager wird sich für den Hinweis bedanken, und im nächsten Meeting überlegen, wie man den Schalter besser erkennbar machen kann, damit der Vorhang ihn nicht versteckt. Genauso sehe ich das in einer Beziehung. Wenn Ihr Partner etwas anders erlebt hat als Sie, dann ist es wenig hilfreich, darüber zu streiten, wer von Ihnen beiden Unsinn spricht und wer die richtigen Fakten hat. Viel hilfreicher ist es für Sie beide, nach dem Hotelprinzip vorzugehen. Wieso sehen wir die Dinge unterschiedlich? Was können wir tun, damit wir die Welt ähnlich sehen? Oder wie können wir uns beide dabei helfen, unsere beiden Sichtweisen zu einer noch umfangreicheren, gemeinsamen zu machen? Und es gibt noch einen Vorteil dieses Vorgehens. Beim Hotel wissen Sie nicht, ob Ihr Feedback, das zu einer Veränderung geführt hat, Ihnen irgendeinmal zugutekommen wird. Weil Sie vielleicht nie mehr dieses Hotel besuchen werden, während Sie mit Sicherheit von einer Entwicklung in Ihrer Beziehung profitieren werden, da Sie ganz gewiss einem ähnlichen Thema in Ihrer Partnerschaft wieder begegnen werden. Und wie kommt man zu diesem vorgeschlagenen konstruktiven Vorgehen? Auf der Basis einer Gewissheit, mein Partner mag zwar seine Hilfestellung unwirsch äußern, aber dahinter ist, ein gut gemein, ist eine gut gemeinte Haltung. Tja, und wie kommt man wiederum zu dieser Zuversicht? Das lässt sich entwickeln mit dem einmal eins der Liebe. Täglich sein Denken für eine Minute in eine positive Richtung lenken, indem man überlegt, was war in den letzten 24 Stunden ein schöner Moment in unserer Beziehung. Wenn man diesen Moment anonym und öffentlich als Love Graffiti festhält, dann ändert das die Sicht auf den Partner in eine positive Richtung. Auf couplecoaching.de habe ich Ihnen eine virtuelle Love Graffiti Wand zur Verfügung gestellt, auf der Sie Ihren Liebesmoment festhalten können. Und wenn Sie zusätzlich meinen YouTube Kanal abonnieren, bekommen Sie durch weitere Tipps, die Fähigkeit, die unterschiedlichen Sichtweisen in ihrer Beziehung nicht als Streitauslöser zu nutzen, sondern entwickeln eine sehr viel nützlichere Art damit umzugehen.